Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Und letzten Mal haben wir ja, ein paar Lumas, äh, Gumelumas in die. Oder ein Gummeluma ins All geschossen, indem wir ihn. Ja. ja Wir haben ihn überfetten lassen. Ja, er ist dann Übergewicht gestorben. Aber zumindest glücklich. Und ähm, ja, wir haben noch einige andere Sterne gesammelt. Hier die Bambam -Bam Galaxie haben wir gemacht und ähm, ja, haben mit der Kampffelsengalaxie begonnen. Und die machen wir auch weiter. Sechs Sterne konnten wir im letzten Part holen und darauf kann man eigentlich sehr, sehr mit zufrieden sein, würde ich mal so behaupten. Und die nächste Mission ist Schleicht sich in die Riesenfestung. Das sollte schon mal sehr interessant dran. Eine Stealth-Mission oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die, was das für eine Mission war, ehrlich gesagt schon sehr lange her wie gesagt ähm, ah, hier brauchen wir schöne Bonbons, die uns ein bisschen, uns ein bisschen geilen äh, geile Sternteile bringen. Haben wir immer gebrauchen wie gesagt ich will immer relativ viele sammeln. Du, du, du. Und rüber damit. Ähm. Da hat die einzelne Schwerkraft von jedem Planeten einen kleinen Strich in der Rechnung bei mir gemacht. Und, ähm. Okay. Das funktioniert von da aus nicht. Ich, ich dachte, ich könnte rüber springen. Aber. Morgen geht das nicht. Du, du, du, du. Bam. Weiter geht's. Ja. Ich erinnere mich, wobei ich glaube, hier gab es noch eine, ja, hier gab es einen Gourmet -Luma. Was will der denn haben? Sternteile will er haben, es gibt auch welche die Münzen wollen, deshalb ist das wichtig. 30 Stück, ich habe 22, das ist nicht mehr viel, was mir fehlt. Das soll auf jeden Fall möglich sein. Und ich weiß auch, glaube ich, zu was an Mission der Luma mich führt und das ist eine. Oh ja, das ist eine Mission, die die Leute... Ah ja, die ist nicht beliebt, die Mission. Wenn ihr das gespielt habt, werdet ihr gleich wissen, welche ich meine. So, und die Kennenhunde geben nochmal Sternteile, darum... ...wollte ich die killen. Hm, hm. So, her mit dir. Ja. Deutlich mehr als wir brauchen, aber egal. Den Rest den kriegen wir ja dann so noch. Den können wir dann mitnehmen. Ja, das war Mein Bau ist wieder voll. Verwandlung. Ja. Und der nächste. Den nächsten Gummelium mal. Ja. Töten wir. Aber wie gesagt, sie sind alle sehr, sehr glücklich. Und wenn ihr den Planeten seht. Oh ja. Es ist die Müll. Abfuhr-Challenge, Müllabfuhr-Mission, auch wenn es eine der einfachen Missionen ist, aber die bringt einen echt zum, ja, Haare raufen. Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie, aber, ja, jemand hat dir nicht brennbare Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar, danke, danke. Ja, wir müssen im Zeitlimit alle für die Dinger hier kaputt machen, mit bon bombs na komm, bitte nicht so viel Zeit verlieren bei so einfachen Sachen. Ich hasse die Mission. Ich glaube, jeder hasst die Mission in Galaxy. Die ist halt echt schlimm. Aber es sieht gut aus. Oh, ich hoffe, das klappt mit der Bombe da hinten. Ja. Also es ist sehr eng, man hätte vermutlich nur noch ein, man dürfte vermutlich nur einen fehltritt erlauben ja vielen vielen dank jetzt ist schon sauber aber ja nimmt das hier ja und es gibt ein power -Stand natürlich dafür was auch sonst danke dass mir sehr geholfen ja, kein problem ja und der wird uns auf jeden fall noch mal begegnen und die Missionen werden definitiv schwerer sein und auch sehr sehr viel sehr, sehr viele Nerven kosten. So. War nicht die Mission, die wir eigentlich machen sollten, aber ja. Egal. Das machen wir diesmal wirklich die richtige. So. Ja, das war die vierte Mission. Das war die vierte Mission. Und wir waren bei der zweiten. So. Ja, schleichen die Riesenfestung. Das war unsere Mission. So, ja, ich würde sagen, ich verschwende jetzt nicht allzu viel Zeit hier hinten, weil, ja, müssen wir ja nicht nochmal sehen, finde ich. Einmal gesehen haben reicht, glaube ich. Du, du, du, du. So, und da müssen wir nun mal befreien. Ich werde aber, glaube ich, alle Ketten ohne weil das lohnt sich tatsächlich. Mm -hmm. So. Oh, ich habe sogar einen Kettenhund damit gekillt. Mm -hmm. Okay, da war nur ein Kettenhund. Ich war sicher, dass da mehrere sind. Und die tierische Rennen war auch dumm. So. Ja, gut ein paar sternteile konnte ich auf jeden fall mitnehmen ähm, mh, aber den, den luma habe ich nicht befreit ja gut ähm, ja das hauptziel habe ich nicht äh, geschafft dahin sehen wir auf dem äh, planeten immer noch Hier sieht man natürlich nur wenn der luma sich in eine galaxie verwandelt hat so danke hier das ist für dich verwandelung uh, und du Drehst verwenden es sich in einen, ja Drehstern. So. Ähm, okay. Was war das? Ich weiß es nicht, sorry. So. Okay, wir müssen uns hier durch ein Sterngreiffeld irgendwie kämpfen. Irgendwie leben. Man könnte natürlich da hinten den äh, Sechs-Leben-Pilz holen. Könnte man. Muss man aber nicht. So. Oh ja, ich glaube, wir sind jetzt bei der Festung angekommen. Nein! Ich müsste mich da hoch. Tudum. Oh, Okay. Ich dachte, das wäre da, wo ich weiterkomme. Und das gibt. Okay, das gibt nur auch Sternteile. Und Sternteile gibt es ja eigentlich sehr, sehr viele. Und ich sterbe auch noch bald. Das ist natürlich sehr, sehr schlau. Aber egal, hier sind Münzen. Und zwar sehr viele. Okay, müssen wir doch in die Röhre gehen. Uh, da ist ein Luma drin im Kristall das nur tun mhm. äh, ich möchte gerne hallo ich möchte gerne den bonbon nutzen So, und wir nutzen jetzt die kanone hier mhm. so, die außen haben wir anscheinend schon fertig Du, du, du. mit dir und befreit danke sich schon einen Sternring und alles explodiert hinter uns. Das ist natürlich super und hier sind wir landen bei einer Raumkapsel. Und da hinten sehen wir auch schon den Stern. Ich weiß nicht, was ich damit machen muss. Muss ich damit nach hinten durchrennen. Oh ja. Und zwar ist hier eine weitere Kanone. So. Oh, das wollen wir hätte ich mitnehmen können. Naja. So, und auch hier heißt es wieder aufpassen. Wie bei, bei der Klebe-Kokor-Galaxie. Dass man nicht von diesen Plattformen aufgehalten wird, wenn man sich da lang schießt. Aber das war zum Glück kein Problem für uns. Die Missionen sind tatsächlich gar nicht so lange, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber okay, ich habe auch sehr. Ich habe ja auch schon mehrmals gespielt, also von daher. Ja, gut. Man wird natürlich auch immer ein bisschen besser, würde ich mal so behaupten, im Alter. So. Dann können wir jetzt die letzte richtige Mission machen bei der galaxie Und dann können wir sogar heute noch wohl zum Boss gelangen. Die Bedrohung. Oh, das ist natürlich <lacht> ein <lacht> sehr kurzer Text. Mhm. Okay, von Bedrohung sehe ich da nicht viel. Ich sehe nur einen eingesperrten Luma und ein Beyblade. Das ist ein fucking Beyblade, Leute. Die Beyblades sind in Mario Galaxy. Yes. Beyblade war ja auch, glaube ich, so, so, so was. War, glaube ich, sogar ein relativ großes Ding zu der Zeit, als Galaxy rauskam. 2007 oder zumindest damals auf dem schulhof bei mir war das absolut im trend wobei natürlich das spiel schon vorher entwickelt worden ist und naja sogar eher früher 2000 mit gemeint sind naja egal es war es war beliebt damals bei mir in der grundschule lol. Keine Ahnung, vielleicht gab es ja Fans bei Nintendo, wer weiß. Mario Galaxy, das Beyblade, äh, der nächste Beyblade-Ableger oder sowas. Wir sind schon direkt beim Luma. Okay. Na gut, da ist er tot. Hol mich hier raus. Oh, na gut. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das mache, aber anscheinend habe ich es sogar schon geschafft. Vielen Dank, zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandlung! und was sagst du? Danke, nun eile vorwärts. Okay. Was ist hier? und uh, sechs Leben Pilz. Ob wir den brauchen, keine Ahnung. Aber ich denke mal, es gibt einen kleinen Bosskampf hier. Das ist meistens nochmal so bei der letzten Mission, bei der dritten. Jawohl, wenn der Maulwurf keinen Bock hat, dann gehe ich halt weiter. Uh, einer meiner Lieblingspassagen. Das war mit der Schwerkraft. Ich mag ich mag diese Level. Ich meine, die gab es ja auch dann in Mario Odyssey. Die gab es dann auch später in Mario Odyssey wieder. Und ich finde das super. Ähm ja, wir sollten hier hingehen. Ich weiß gar nicht, ob da rechts irgendwas ist, aber Keine Ahnung. Muss ziemlich ultra falsch sein. So, da müssen wir aufpassen bei den roten Plattformen. da werden wir nämlich zerquetscht. Wir sehen es auch an den Böden. Und runter. Okay. Und hier ist eine Röhre. Wohin bringt die mich? Ja, ich glaube, ich bin hier richtig lang gegangen. Na ja, komm. Ich besiege ich, du Pummi, das Trampolin. Oh, hier ist ein Sternring. Was passiert jetzt? ETF irgendeine Art Alarmsound oder sowas. Keine Ahnung. Oh, und Beyblaze wieder. Einfach gegen... gegen... gegen die hauen. Und dann... ist auch schon der Weg frei. Und alles explodiert wieder. Also in, wir zerstören dieser Mission sehr, sehr viel. Immer mehr zerstören wir im Laufe der Mission. Okay, ich glaube, wir sind jetzt auf einem UFO gelandet. Ja, ich erinnere mich, glaube ich, auch, was für ein Boss hier war und der war, glaube ich, nicht allzu schwer. War einer der einfachen Bosse, glaube ich, oder? Aber ich weiß es gerade noch nicht, ich muss erstmal gucken. Hallo? So. Ich muss sie gar nicht killen, aber ich schuss gerne. Oh, ein Luma, der uns Sachen verkauft. Aber nee, brauchen wir nicht. Und da ist der Boss. Ein großes Beyblade. Ist jetzt nicht so schwer. Müssen wir einfach gegen die Wand hauen. Einfach gegen die Elektro-Wände, so wie die anderen auch schon davor. Das Einzige, was gemeint ist halt, dass hier ähm, kleine von denen sind. Die absoluten Nerven. Aber... Oh, ich hätte ihn nochmal hauen können, das habe ich nicht gemerkt. Oh, jetzt hat er sogar noch stärkere. Die sogar Damage anrichten. Der fährt sogar fast allein gegen jemanden. Ja. Und da ist er tot. Ähm. So ultra schwer ist es jetzt nicht. <lacht> ja, das war's wohl mit euch. Sorry. Passiert halt. Ich kann nichts dafür. Tut mir leid. So. Damit ist die Galaxie eigentlich fertig. Es sei, es kommt jetzt vielleicht noch irgendwie ein neuer Komet, aber sieht nicht so aus. Ja. Dann würde ich sagen. Hier gibt es einen Kometen, aber den sind also Kometenstern, das sehen wir auch da. Aber ich kann ihn halt nicht auswählen, wenn der Komet nicht da ist. Darum würde ich sagen, gehen wir auf zur Finalen Galaxie und zwar zur Bowser Sternfabrik. Und das sieht doch sehr interessant aus. Beim letzten Mal hatten wir glaube ich Bowser Juniors Roboterfabrik oder sowas war's? Ich weiß nicht mehr. Kampf in Bowser Festung. Mmh. Da, das hört sich gut an. Da, da. Und hier gibt's es sehr, hier gibt's eine sehr, sehr geile Musik. Oder ein Remix, eher, eher gesagt. Mmh. Ja. Es ist Cooper's Road aus Super Mario 64, mein mein absoluter lieblings soundtrack aus Super Mario 64, würde ich sagen. Und in, auch in Super Mario Galaxy ist es einfach großartig gelöst, einfach großartig. Aber ich glaube, äh, der Remix verändert sich, äh, je nachdem, wie weit man im Spiel ist, in welcher Bowser-Stage man im Spiel ist. Einfach mega nice. Mhm. Ah, wunderschön. Du, du, du, du, du, du, du. Und hier haben wir auch wieder ein bisschen schwerkraft -Kram. Du, du. Ah, Wunderbar. Ich sag's euch, einfach wunderbar. Ja gut, die Level sind jetzt nicht so schwer, aber ich, ich meine wir sind auch am Anfang gespielt und ähm, ich kenne das Spiel natürlich auch gut. So das war knapp, das hätte auch ganz schön schief gehen können, genauso wie das ein Treffer hätte sein können. Aber war es nicht und das war ein Treffer, ja gut, dann war es das wohl eben. Ja und da ist Bowser, sehen wir dich auch mal wieder. Er zerstört alle Plattformen hier. Und hier können wir uns sogar noch 6 Lebenpilz holen. Müssen uns aber dafür beeilen, damit wir auch rechtzeitig hier hochkommen. Weil Bowser, der beeilt sich. Der zerstört schnell alles. <lacht> du bist weit gekommen. Ah, dich werde ich zerquetschen da und dann dann die fetze im weltall verteilen ja bauser der geht gut ab er hat kraft über über äh, über schwerkraft ja und das erste mal kämpfen wir gegen Bowser. wir müssen ihn hier in diese blauen ja plattform hauen wir sehen ja auch die durchsichtigkeit von planeten dass da überall lavaströme sind Bowser zerstampft das halt. Das ist eigentlich sehr geil. Also eins muss ich sagen, diese Bowser-Kämpfe, die sind verdammt gut inszeniert auf den Nintendo Wii. Einfach nur wunderschön gemacht. Da muss ich ehrlich sein, die machen richtig die machen richtig geiles Feeling, als ob das hier wirklich ein bisschen über die Galaxie entscheidet. Generell die Atmosphäre ist super in dem Spiel. So, Bowser, er dreht auch. Ich glaube, das ist sein letztes Schluss noch einmal treffen. Ja. Und er schießt Schockwellen durch seine Stampfattacken. muss schon aufpassen. Und da habe ich mich treffen lassen. So, Bowser, komm her, du kleiner Unhold. Jetzt müssen wir ihn ganz oft hier weghauen. Bam. Bam. Ich glaube, das war es sogar schon. Oh, das ist doch einfach mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du, du kannst mich aufhalten? <lacht> ja, der Pisser versteckt sich einfach. Aber wenigstens kriegen wir einen großen Power Stern. Und oh, den nehmen wir natürlich gerne mit. Da, da, da, da, da, da, da. Hm, hm, hm. Da, da, da. Die Musik ist wunderschön. Ich, ich kann nicht aufhören, damit zu summen. Sorry. <lacht> Tut mir leid. Und der nächste große Powerstern kann die Sternwarte rein fließen. Ja, und das wird jetzt schön grün. Und wir sehen mehr von der Sternwarte. Ein Bisschen heller wird die Sternwarte hier. Und den 26 Sternen haben wir auch noch. Und eine neue Galaxie entdeckt. Und da sehen wir auch einen Kometen, einen weißen. Und vier neue Galaxien schon in, in der nächsten Kuppel, die Küche. Ein großer Stern ist zurückgekehrt. Und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalt, um sich zu bewegen. Die power reichen leider nicht aus. Die Schurken, die deine die kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum entferntesten Ort gebracht. Dem Zentrum des Universums. Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Wenn der entfernteste Ort des Universums von uns aus das Zentrum des Universums ist, befinden wir uns ja eigentlich so am aller, allerneuesten Punkt des Universums. Aber... Ja, zumindest was wir so wissen, ist halt, dass das Weltall sich immer ausdehnt und immer weiter. Also sehr interessant irgendwie. Dass wir dann dennoch am entferntesten Ort des Universums sind. Oder am weitesten entferntesten Ort vom Zentrum des Universums. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das nicht allzu ernst nehmen, aber ich finde es immer sehr. Ich, ich frage mich das halt immer wieder, wenn ich diese Dialoge lese. Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, kannst du die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Und natürlich speichern wir auch. Natürlich, keine Frage. Ja, und das war's für heute von Super Mario Galaxy. nächsten mal werden wir uns die neue Kuppel anschauen. Die Küche heißt sie. Können wir schon da auf dem Display lesen. Und ähm, wir werden auch den Kometen im Badezimmer, denke ich, machen. Aber das ist erst eine Sache für den nächsten Part. Ich danke euch vielmals, dass ihr es zugeschaut habt. Und ja, einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag oder was auch immer gerade von Uhrzeit bei euch ist. Bis dann, ciao, euer Rocky.